Als offene Selbstfinanzierung wird die bewusste Einbehaltung von Teilen des Jahresgewinns einer Unternehmung zur Stärkung des Eigenkapitals bezeichnet. Diese Gewinneinbehaltung, Fachwort Thesaurierung, erfolgt bei der Aktiengesellschaft im Rahmen der jährlichen Gewinnverwendungsrechnung. Bezüglich der angestrebten Höhe der offenen Selbstfinanzierung lassen sich zwei grundlegende Zielsetzungen unterscheiden. Im Fall der maximalen offenen Selbstfinanzierung versucht das Unternehmen, einen möglichst großen Teil vom Jahresüberschuss einzubehalten. Dies hat zur Folge, dass das Unternehmen in dieser Situation den minimalen Bilanzgewinn ausweist was zu einer möglichst geringen Dividendenauszahlung führt. Im Fall der minimalen offenen Selbstfinanzierung möchte das Unternehmen einen möglichst geringen Teil des Jahresüberschusses einbehalten. Dies hat zur Folge, dass das Unternehmen in dieser Situation den maximalen Bilanzgewinn ausweist und damit die höchstmögliche Dividendenauszahlung vornimmt. Für die offene Selbstfinanzierung stehen der Aktiengesellschaft folgende gesetzlich erzwungene Pflichtbestandteile sowie freiwillige Wahlbestandteile zur Auswahl. Zum einen ist die Aktiengesellschaft so lange zur Einstellung von Gewinnanteilen in die gesetzliche Gewinnrücklage verpflichtet, bis die Vorschriften aus § 150 Aktiengesetz erfüllt sind. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich erzwungene offene Selbstfinanzierung. Die Aktiengesellschaft muss also jedes Jahr neu prüfen, ob die Vorschriften aus 150 Aktiengesetz erfüllt sind oder noch nicht. Verfolgt die Aktiengesellschaft die Zielsetzung einer maximalen offenen Selbstfinanzierung? Ist dies im Fall B, das heißt bei Bestehen einer solchen Pflicht zur Einstellung von Gewinnanteilen in die gesetzliche Gewinnrücklage erreicht. Folgt die Aktiengesellschaft hingegen der Zielsetzung einer minimalen offenen Selbstfinanzierung? So ist dies im Fall A, das heißt beim Fehlen einer solchen Pflicht zur Einstellung von Gewinnanteilen in die gesetzliche Gewinnrücklage erreicht. Des Weiteren kann der Vorstand und Aufsichtsrat laut 58 Absatz 2 Aktiengesetz Gewinnanteile in die anderen Gewinnrücklagen einstellen. Diese dürfen maximal 50% von Restbetrag, also Jahresüberschuss minus Verlustvortrag, in die anderen Gewinnrücklagen einstellen. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige offene Selbstfinanzierung. Verfolgt die Aktiengesellschaft die Zielsetzung einer maximalen offenen Selbstfinanzierung, wird der Vorstand und der Aufsichtsrat diese Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen vornehmen. Verfolgt die Aktiengesellschaft hingegen die Zielsetzung einer minimalen offenen Selbstfinanzierung, wird der Vorstand und der Aufsichtsrat eine solche Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen nicht vornehmen. Darüber hinaus kann die Hauptversammlung laut § 58 Absatz 3 Aktiengesetz noch weitere Beträge in die anderen Rücklagen einstellen. Die Hauptversammlung kann hier maximal 100% vom Bilanzgewinn in die anderen Gewinnrücklagen einstellen. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige, offene Selbstfinanzierung. Verfolgt die Aktiengesellschaft die Zielsetzung einer maximalen offenen Selbstfinanzierung, wird die Hauptversammlung einer solchen Einstellung weiterer Beträge in die anderen Gewinnrücklagen zustimmen. Verfolgt die Aktiengesellschaft hingegen die Zielsetzung einer minimalen offenen Selbstfinanzierung, wird die Hauptversammlung einer solchen Einstellung weiterer Beträge in die anderen Gewinnrücklagen nicht zustimmen. Schließlich kann die Aktiengesellschaft ihren Dividendensatz so wählen, dass nach erfolgter Dividendenausschüttung ein positiver Restbetrag als Gewinnvortrag im Eigenkapital ausgewiesen wird. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige, offene Selbstfinanzierung. Verfolgt die Aktiengesellschaft die Zielsetzung einer maximalen offenen Selbstfinanzierung, wird die Aktiengesellschaft einen solchen positiven Restbetrag als neuen Gewinnvortrag im Eigenkapital ausweisen. Verfolgt die Aktiengesellschaft hingegen die Zielsetzung einer minimalen offenen Selbstfinanzierung, wird die Aktiengesellschaft keinen positiven Restbetrag nach erfolgter Dividendenausschüttung mehr ausweisen, da der Dividendensatz so gewählt wurde, dass die ausgeschüttete Dividende der Höhe des Bilanzgewinns entspricht. Merke um die Zielsetzung des maximalen Bilanzgewinns bzw. der maximalen Dividende zu erreichen, kann zusätzlich noch die gesamte andere Gewinnrücklage durch Beschluss des Vorstands und des Aufsichtsrats aufgelöst werden. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Bestandteile der offenen Selbstfinanzierung einer Aktiengesellschaft vorgestellt.